Gut, teile ihr seht den Freunde fürs Leben Bartok und bei mir Herrschaften einer der erfolgreichsten, nicht nur Hip-Hop-Musiker Deutschlands, sondern einer der erfolgreichsten überhaupt und bester Mann, Sammy Deluxe. Hey, danke schön, danke schön. Wie geht's? Ausgezeichnet, äh, mhm. dir hoffentlich auch. Ja. Wir freuen uns sehr, dass du bei unserer kleinen Sache hier dabei bist. Ja, ich mich auch. Ich finde es ein super Format. Ich finde es äh, wichtig, über solche Themen auch mal zu reden zwischen dem Ganzen. Einfach nur Blabla bla und wann kommt dein Album raus und. Äh, war ja auch jemand, der immer selber mit seiner eigenen History von äh, Kopf-Struggles irgendwie ja. immer sehr transparent war in meinen Texten und deshalb freue ich mich immer über Plattformen, wo man auch über so ernsthafte Dinge mal reden kann, die Leuten vielleicht wirklich helfen und nicht nur informativ sind, sondern auch wirklich irgendwie was bewegen können. Ja, das wissen wir sehr zu schätzen. Ähm, wir kennen uns auch schon eine ganze Weile und was mich an dir immer fasziniert ist, ähm, es scheint irgendeinen Antrieb in dir tief drin zu geben, der dich immer weitermachen lässt und immer besser werden lässt, gleichzeitig. Hm. Ich sehe das, das auch so das? auf jeden Fall. Ich treffe ja auch natürlich auch regelmäßig Fans, die dann so, Oh, deine alte Musik war so geil und so. Ich, ich weiß auch, ich bin einfach besser als ich je war, weil ich mich einfach so viele Jahre mehr damit beschäftige als damals natürlich, wo ich ja. rausgekommen bin. Da waren das schon fünf oder zehn Jahre Vorarbeit und jetzt sind es eben seitdem nochmal 15, 20 Jahre. Und ich habe echt das Glück gehabt, dass, ich so, dass Selbstreflexion für mich immer super wichtig war. Und ich so in jedem Teil meiner Karriere immer aus eigentlich nur Bauchgefühl mich in irgendwas rein. Okay, jetzt will ich so sein, dann mache ich das mal alles. Und dann manchmal merkt man, es passt, manchmal merkt man, es passt nicht. Manchmal fällt man auf die Schnauze, manchmal hat man krasse Erfolge. Aber für mich ist echt so der Hauptbonus gewesen, dass ich irgendwie immer mehr gelernt habe. So, Musik war mein Hobby. Jetzt ist es mein Beruf geworden. Manche Sachen fucken mich ab. Ich muss das irgendwie klar kriegen in meinem Kopf. Ich muss Sachen sortieren. Ich muss mir mein Leben so einrichten, dass es auf mich und meine Bedürfnisse zugeschnitten ist. Und deshalb habe ich echt so den Vorteil super vielen anderen, gerade aus meiner Generation gegenüber, dass die so mega an diesem Leben sind, wo eigentlich Musik ist, so die Karriere und so ein bisschen Pflicht ja. und so das Hauptding ist immer bei den meisten die Familie. Ich war ja super früh verheiratet, aber dann auch super früh schon wieder geschieden. Und mein Sohn ist dann vor zehn Jahren ähm, nach Amerika gezogen mit meiner Ex-Frau. Und dadurch hatte ich dann auf einmal auch wieder so ein bisschen so die Möglichkeit von so einer zweiten Jugend, weißt du? Dass man eben, weil klar, irgendwann ist man sonst einfach der Familienvater. Ne? Mhm. Und ist vielleicht auch Rapper oder irgendwas, aber am Ende ist echt so vieles aus dem echten Leben, was die Kunst einschränkt, oft sehr schädlich für die Kunst auch. Weißt du? Also ich, ich sehe viele Künstler, die vielleicht auch noch erfolgreich sind, aber wo ich so denke: so, wow, so wie ihr lebt, ist eigentlich. So, die Kunst steht immer an letzter Stelle, so, ne? so, aber nach außen hin seid ihr das. So. Und irgendwie für mich ich einfach, ist auch egoistisch vielleicht so ein bisschen, aber ich habe irgendwann einfach gesagt, so, ey, bisher ist das Krasseste, was ich in mir fühle, so, dass ich ein Künstler bin. Ich glaube auch, dass ich ein guter Vater bin oder ein guter Freund sein kann und so. Aber ich glaube, irgendwie bin ich am wertvollsten als das und da habe ich auch mich irgendwie darauf fokussiert. Nicht, dass ich jetzt die menschlichen Aspekte voll außen vor gelassen habe, aber so. Einfach so sich selber kennen und so sehen, was einem wichtig ist und daraufhin sein Leben so einrichten. Das klingt eben voll egoistisch, aber ich finde, es sollte eigentlich ganz normal sein heutzutage. Also in dieser Welt voller Choices, weißt du? Siehst du da die Motivation draus, dass du sagst, ähm, ich äh, will immer neugierig bleiben und ich will auch immer mich selbst hinterfragen und dann einen Schritt nach dem anderen immer besser werden einfach? Genau, also vor allem, wenn man merkt, so dass man aus dieser Neugier ja auch immer wieder in so neue Bereiche kommt. Ja. Und dann auch da Erfolgserlebnisse für sich verbuchen kann. So, das ist einfach mein Glück, dass ich irgendwie anscheinend so eine von der Persönlichkeit und meiner Talentpalette irgendwie genug habe, dass dann überall, wenn ich dann mal was, ich, ich habe für Atem ein paar Sachen moderiert oder so, ne? ja. und dann war ich dann in Straßburg und habe da irgendwie so ein, so ein Format moderiert. Und richtig mit Teleprompter, was ich noch nie gemacht habe, aber viel mehr voll leicht und dann nach ein, zwei Stunden aufnehmen, war der Typ so in der Zentrale, die sind ja eigentlich Franzosen, ne? Mhm. Dann sind sie so, hey Sammy, du machst das so gut, wenn du mal einen festen Nachrichtensprecherjob haben willst, dann kannst du immer herkommen. Und nicht so, wow, ist doch cool, dass ich das kann, ihr könnt euch auf keinen Fall leisten, mich als Nachrichtensprecher zu haben. Nee, vermutlich nicht. Aber äh, das ist doch geil, weißt du, wenn man ja. weiß, dass man viel mehr Optionen hat, als man eigentlich überhaupt Zeit hat, sie zu nutzen, so irgendwie. Und das ist bei mir echt... Ich habe ja immer auch schon Graffiti gemalt, aber vor zwei Jahren habe ich mir dann gesagt, so, ey, ich muss einfach wieder viel mehr malen. Ich habe mein Studio ist ja eh von außen angemalt, also ich habe eine eigene Wand sozusagen, mhm. habe genug Geld, um mir jetzt Sprühdosen zu kaufen. Habe dann aber noch gemerkt, ich kriege sie natürlich gesponsert, wenn ich will. Und dann habe ich einfach super viel wieder angefangen, jetzt bin ich mega aktiv, auch in der Szene. Weißt du, und das ist irgendwie einfach alles, was ich so mache, wenn, ich, wenn es aus Leidenschaft kommt, dann funktioniert es eben auch immer für mich. Und das ist dann irgendwie einfach... Schön. Und ich mag auch vor allem diese unterschiedlichen Sachen, die sich dann gegenseitig befruchten. Einfach einfach teilweise Rapper sein, aber auch einfach viel Produzent sein. Ich habe ja auch viele soziale Projekte also im eigenen Verein, also auch viel Mentor sein. Das ist auch was, was mir voll viel bedeutet. So sehr viele junge Künstler, denen ich entweder weil wir Businessverbindungen haben oder einfach nur, weil ich die geil finde, ohne irgendwelche monetären Interessen. Einfach sagst so, Digger, Digga, wenn du irgendwas wissen willst über dieses Business, und Tipps brauchst für deine Karriere, so, dann, dann komm zu mir. Da bin ich, glaube ich, auch einer der wenigen, die so, das so richtig als Mission haben. Ich glaube, viele Leute, die Erfahrungswerte haben, geben sie auch gerne weiter. Aber bei mir ist es so richtig so ein Teil von dem, was ich inhaltlich so wichtig finde, weil ich auch so nur so gelernt habe. Also ich habe nicht durch das Schulsystem in Deutschland bin ich nicht der Typ geworden, der ich bin und nicht durch Sozialpädagogen und auch nicht durch die Psychologen, die ich vielleicht selber teilweise aufgesucht habe, sondern durch diese ganzen Leute im Hip Hop Ding, die für mich Mentoren waren und die ja. mir irgendwie immer ein paar Schritte voraus waren und an denen ich mich orientieren konnte und das finde ich eben wichtig, so dieses Each One Teach One ist einfach so dieses in der Hip-Hop und Reggae-Kultur ist irgendwie viel, so dieses Each One Teach One. Jeder gibt einfach das Wissen, was er selber erhalten hat, weiter und nicht nur immer, weil es irgendein Motiv gibt, sondern einfach weil es sich so gehört. So. Wenn wir mal so an den Anfang denken, hast, hast du die Musik gefunden oder hat die Musik dich gefunden? Oder beides? Also ich habe immer schon so ein Musik-Ding gehabt, aber ich, erst durch Hip-Hop war es wirklich so, ah, das kann ich auch machen. So. Ich war vorher immer als Konsument quasi und als jemand, der es fühlt, so voll der Musiker, aber hab dann, also ich hätte auch Klavier lernen können, weil wir ein Klavier zu Hause hatten. Meine Schwester und meine Mutter haben Klavier gespielt. Ich war einfach zu faul, weil dann auch die Rangehensweise von der Lehrerin einfach war, okay, jetzt spiel mal eine Woche lang Tonleiter und dann komme ich zurück. Und ich glaube, mich hätte man anders an dieses Thema ranführen müssen. Und dann habe ich Schlagzeugunterricht gehabt, aber hatte dann nie einen Proberaum, bin dann auch nicht richtig besser geworden da drin. Und in dem Hip-Hop-Ding wurde dann alles richtig, da kam der Aktivismus, weil irgendwie Hip-Hop auch so ausgestrahlt hat. Man kann alles selber machen zu Hause. Und diese ersten Hip-Hop-Filme, die es dann gab damals, Beat Street und Wildstyle, da hat man jeweils so gesehen. Irgendjemand hat zu Hause sein kleines Plattensetup, weißt du? Und nicht mal diese geilen Technics Plattenspieler, sondern irgendwie zwei random Plattenspieler aus, äh, weißt du, einen von Papas Familie, einen Weiß von Mamas Familie, ja. irgendeinen schäbigen Mixer, schäbige Boxen und dann aber so eine Plattensammlung und dann waren die am mixen und das war für mich immer dann so mein Ding, was mich auch als Jugendlicher super viel vor Trouble bewahrt hat. Also ich hatte genau so eine Clique von Jungs und hätte super schnell eben als 13, 14 Jähriger, haben die alle schon angefangen, Drogen zu nehmen. und so richtig, äh, ja, auch viel Trouble zu machen, einfach so und Prügeleien und hin und her. Und ich hatte dann genau zu dem Zeitpunkt einfach diesen Hip-Hop-Virus äh, schon kassiert und war ein kleiner Nerd dann auf einmal, so obwohl ich auch so ein Troublemaker in der Schule vorher war. Aber dann auf einmal zu dem Zeitpunkt, wo ich dann so viel... Inhaltlich hatte. Dann war ich eben irgendwie Graffiti interessiert, habe nicht viel gemalt, aber bin rumgefahren, habe überall in Hamburg die Graffitis fotografiert. Damals musste man ja noch die Filme entwickeln lassen. Ja. Dann habe ich die aus, weißt du, entwickeln lassen, mir so in so wie meine eigenen Graffiti-Magazine sozusagen gemacht, mir so die dann auf die Seiten geklebt und dann mit Rubelbuchstaben hingeschrieben, wo das Graffiti ist. Also habe quasi echt so die Graffiti-Magazine nachgebaut mit meinen eigenen Bildern, habe dann Platten gesammelt und irgendwie meiner Mutter gesagt, sie soll mir eine Excel-Tabelle machen, wo ich dann eine Liste, dass ich Platten, also die Liste führen kann. Und irgendwie da wurde ich dann auf einmal so nerdig. So das, was vorher die Schule und nichts in mir ähm, auslösen konnte, dieses, das ist doch geil, wenn man irgendwas strukturiert angeht. So, das war für mich in der Schule komplett anstrengend und ich habe den Sinn einfach nicht verstanden. Und dann auf einmal, sobald meine eigene Leidenschaft da war, konnte ich es super gut anwenden, weißt du, dass ich wirklich so Sachen, die eigentlich echt nicht, also ich habe noch nie sonst in meinem Leben für irgendwas eine Excel-Tabelle geführt, habe ich auch relativ schnell aufgehört, ehrlich gesagt, glaube ich, bei 500 Platten habe ich dann aufgehört, eine Excel-Tabelle zu führen, aber so, das waren echt genau die Sachen, die zu der Zeit einfach dazu geführt haben, dass ich dann super fokussiert war auf irgendwas, was erstmal ein Hobby war, aber was dann so einnehmend war, dass es eigentlich eh schon klar war, dass... Irgendwie, also, ja, damals gab es ja diesen Beruf nicht, aber irgendwie war es mir, glaube ich, trotzdem klar, dass ich das bin. So, und, äh, ja. Es gibt äh, einen Track von dir, der, glaube ich, ganz gut auf den Punkt bringt, ähm, wie du an die ganze Sache rangehst, äh, nämlich in Musik, um durch den Tag zu kommen. Da heißt es ja, es ist egal, was du machst oder tust, was wichtig ist, ist das, was du machst, wirklich gut machst. Mhm. Das ist, ist das so dein Mantra? Also eines von vielen auf jeden Fall. Ich bin einfach ein Fan von Leuten, die ihre Sache gut können. Ich bin Fan, wenn ich irgendwo hinkomme und in Interviewsituationen habe und mir gute Fragen gestellt werden. weißt du, wie jetzt. Oder ich bin Fan, wenn ich einfach in einen Laden komme und richtig nett bedient werde und jemand richtig Plan hat von dem, was er macht und Leidenschaft. Ich finde es einfach schade, dass man im Alltag so das Gefühl hat, dass so viele Leute deplatziert sind, weißt du, so auf, okay, Digga, wenn du nicht gern hier sein magst, dann geh doch woanders hin, weißt ja. du, also ich zahle hier Geld, um irgendwas einzukaufen, warum muss ich jetzt noch scheiße behandelt werden, so. und, äh, war, ich war auch viel in Amerika, da ist ja der Anspruch an Dienstleistungen so hoch, und der Druck auch teilweise, ne, von den Arbeitgebern ja. an die, an die Angestellten, so, dass alle dir den Arsch kriechen, so, und dann ist man vielleicht auch ein bisschen verwöhnt, und Deutschland ist eine harte Realität manchmal, aber, echt unterm Strich ist so, ich finde einfach, jeder kann ein Star sein, weißt du, ich habe schon Leute in jeder, Berufssparte gesehen, von denen ich für den Moment ein Fan war. So. Und das ist irgendwas, was in dieser Welt verloren gegangen ist, wo so viele Werte, die so, also so richtiges Können gar nicht respektiert äh, wird mehr, weil alles irgendwie über diese Klicks und Likes geht, weißt du? Und so vieles über, okay. über das ganze Social Media, gerade in der Wahrnehmung junger Leute, denke ich. Und so viele Leute sind einfach bekannt heutzutage, ohne irgendein Talent zu haben, wirklich so, oder ohne ein eindeutiges Talent zu haben. Äh, und ich finde, das ist, so, ist eine krasse Zeit, für junge Leute aufzuwachsen. So, ich ich habe das in meiner Zeit schon so gespürt, dass es so also und vielleicht auch als jemand noch mit Migrationshintergrund, dass so wenig so Schnittstellen gibt, wo man so sagt, so, oh ja, ich habe Bock mitzumachen an diesem Konstrukt Deutschland. Ich hab, weißt du, so, irgendwie ja. vers Man versucht eher, was für sich rauszuziehen, als dass man Bock hat, was dazuzufügen. Naja, so. es gibt ja auch in Deshalb, sagst du es ja ganz ausdrücklich, ne? glaub mir mal, deshalb singe ich die Songs, denn dafür bin ich geboren. Ja. Wann, wann hast du das gemerkt? Das ist schwer also ich, ich, Wie gesagt, wenn man so jetzt zurückguckt und so sieht, man hat sich einen Job ausgesucht, bevor irgendjemand gesagt hat, damit kann man Geld verdienen, so, dann ist es ja eigentlich schon der Zeitpunkt. Ja, ne? also, ja. also ich habe mich committed, irgendwas zu machen und alles andere. Ich habe Schule abgebrochen dafür, dann war eben damals noch so, man muss Zivildienst machen. Dann habe ich Zivildienst angefangen, aber auch irgendwann abgebrochen, was man eigentlich nicht darf. Also ich hätte 13 Monate machen sollen und ich habe gestern gerade auf so einer alten Pinnwand bei mir sehen äh, Entlassungsbescheid, äh, ich habe mich dann nach 10 Monaten rausgeschotet, weil ich da irgendwie, mein, meine Psyche hat es nicht mehr ausgehalten. Aber ähm, alles eben auf diese Karte gesetzt, dementsprechend war es wohl schon so klar, aber es kann eben auch einfach nur so der, der Wahn gewesen sein im Sinne von, das ist einfach so, die Leidenschaft übermannt mich, ich weiß nicht, ob ich mir schon so sicher war, dass ich so einen kulturellen Impact irgendwie in diesem Land haben werde, weil das ja. ist auch mittlerweile das, was mein Erfolg für mich mehr definiert als Chartzahlen und, mhm. und, ähm, und youtube klicks und Instagram-Likes, ist irgendwie, dass ich einfach weiß, da sind so viele Songs in meinem Katalog, mit denen ich wirklich Leuten irgendwie in ihrem Leben geholfen habe. Und es gibt irgendwie, also gerade mit so einem Song wie Superheld zum Beispiel, das ist so ein Thema, es gibt viele Songs in Deutschland von Leuten mit Migrationshintergrund über das Thema Rassismus. So. Und viele von den Songs lassen Deutsche automatisch sehr schlecht fühlen, wenn, wenn sie sie hören. Mhm. Superheld ist zum Beispiel ein Song, der es geschafft hat, dass wirklich alle Leute diesen Song fühlen und keiner sich ausgeschlossen fühlt, weil es einfach um die Perspektive geht von meinem kleinen Sohn, der mir als irgendwie 8-, 9-Jähriger sagt, Papa, ich wäre gerne weiß, weil eben zu der Zeit habe ich ihm Harry Potter vorgelesen, er hat irgendwie die ersten Star Wars Filme gesehen, alle Protagonisten in diesen Filmen und Büchern sind weiß. Mhm. Und als Kind ist es natürlich cool, sich in irgendwelche... Fantasieszenarien reinzuversetzen, sich da selber zu sehen und dafür habe ich ihm dann diesen Song geschrieben, der mittlerweile dann irgendwie in einer Gruppe hier in Berlin so also einer Kindergartengruppe, wo überwiegend so mixed race Kids sind, ist das dann so der Theme Song für diese Kindergartengruppe, weißt du? Und jeden Tag singen irgendwelche kleinen äh, braunen Superhelden da diesen Song und das sind so Sachen, die eben für mich extrem viel mehr ja, Wert haben und viel mehr Tiefgang haben als einfach nur zu wissen so okay. Und, dann habe ich einen Song gemacht und dann haben die alle in der Disco dazu getanzt und ja. Also wäre das so das, was dich am meisten bestärkt in deiner Arbeit? Und ich glaube, auch? das Gesamtwerk aus allem so. Ich bin wirklich echt so, also ich werde auch immer mehr Fan von mir, muss ich sagen. Ich habe ja immer schon sehr selbst, selbst, selbst fanatisch gewirkt. Aber das ist echt einfach schön, wenn man so viele Facetten hat, mit denen man sich auch selber wieder flashen kann. Weißt du? Teilweise stehe ich auf der Bühne oder und höre mir selber beim Rappen zu und bin so, wow, das ist echt krass. Weißt du? also ich mache eben so Sachen wirklich. Ich kenne auch keinen anderen Rapper, der das, der das so kann. Weißt du? Also diese ganzen schnellen Sachen und dann auf der Tour habe ich jetzt ein Ding gemacht, wo ich so einen hyperschnellen 150 BPM-Track und danach setze ich mich dann eben auf einen Hocker und singe Superheld als Ballade. Weißt du? Also Allein diese Diskrepanz so bei meiner Unplugged Show gerade haben wir jeden Abend Leute zum Pogen gebracht und jeden Abend haben Leute in der Crowd geweint. Viele Leute, weißt du, so, wenn ich die Songs über meine Mutter oder Superheld ja. spiele. So. Und diese Bandbreite zu haben, weil das einfach in einem drin ist, so, das finde ich schön. Weil früh, ich habe auch lange dafür gekämpft, irgendwie mit mir selbst, ne? so, wenn, also ich, ich hatte immer diesen Hang zur Melodie. Aber früher war es als Rapper, im Gegensatz zu heute, so heute basiert Rap ja super viel auf Melodie, gerade das, was ein Rap in den Charts ist, aber früher war als Rapper eben so, äh, ja, okay, so, wenn es du so viel singst, ja. so, dann ist es auch so ein bisschen Pussymäßig. Ja. Und das musste ich mir auch selber arbeiten, dass ich dann auf der Bühne stehe, weißt du? Ich habe damit schon 2009 dann angefangen, als eigentlich wirklich, weißt du, gerade so die Agro-Ära, schon, weißt du, am Höhepunkt war und alles war so hart und da war ich so, nee, ich muss Reggae-Songs auch machen, ja. ich muss auch Balladen singen und trotzdem habe ich in jeder Ära auch immer wieder diese krassen Rap-Dinger gemacht und geprooft, dass ich eben einfach technisch einer der krassesten bin, aber irgendwie habe hab ich mir die Freiheit <lacht> genommen, so diese ganzen Facetten in mir rauszufinden und das Gesamtwerk jetzt, finde ich, eben kann sich einfach sehen lassen und das ist auch für mich eben mega krass, wie viele Anknüpfungspunkte ich so also habe, wenn du so siehst, dass ich eben... Mit wie vielen Musikern ich connected bin und wie viele Sachen ich produziere und für wie viel Künstler ich schreibe, das eben von Pop bis Rock bis Reggae, Rap und so viele Sachen einfach. Ne. Dafür braucht man natürlich auch äh, ein gutes Maß an Selbstbewusstsein. Ähm, hast du das oder musst du dir das an manchen Tagen auch so richtig hart erarbeiten für dich selbst? Also, was meinst du? Ich meine, Selbstbewusstsein ist ja nur, dass sich bewusst sein, wie man sich selber gerade sieht. Also das, heißt, das heißt ja, viele Leute denken ja, Selbstbewusstsein ist für Brust raus, aber das ist es für mich gar nicht. Also wenn okay. man wirklich selbstbewusst ist, dann ist man ja eigentlich reflektiert und, und das versuche ich immer mehr zu sein. Also ich bin eben auch so jemand, der, also ich versuche zum Beispiel in so Momenten, wenn ich mich so derbe über irgendwas auf einmal aufreg, habe ich mittlerweile diese Stimme, dass ich mir selber einfach so diesen, was ist, den Schritt wieder nach außen machen kann. So. Weil jeder hat diese paar Situationen am Tag, wo man sich über irgendwas aufregt. Und dann muss man aber immer das Gesamtding auch sehen, weißt du? Und dann so, ey, guck mal, heute ist das Gutes passiert, heute ist das Gutes passiert. Ich habe gerade die Zusage bekommen. Eigentlich ist das alles cool, aber jetzt rieche ich mich nur deshalb auf über diese eine Sache. Und ich glaube, wenn man lernt, sich selber da ein bisschen so zu fact checken, sozusagen, äh, dann, dann wird das leichter auf jeden Fall. Aber ich, ich, also ich glaube einfach, dass, so, dass es eh keine so easy Lösung gibt, weißt du, die man jetzt hier in so einer, so einer Sendung oder in diesen ganzen Selbsthilfebüchern. Ich glaube eben wirklich an dieses: Die Reise ist das Ziel. So, es gibt nicht auch gerade die ganzen Leute, die ich kenne, die sich super viel mit Selbsthilfe, Meditation, Yoga, all dem. Das sind trotzdem nicht die Leute, denen es am wenigsten schlecht geht oder so. Weißt du? Die sind, also, weißt, im, es geht nur darum, so bei sich selbst zu sein. Und der Anspruch, glaube ich, ist auch so ein bisschen so ein Hollywood-Anspruch, so dass das Leben immer positiv sein muss die ganze Zeit. So. Das ist genauso wie dieser Hollywood-Anspruch an: So muss eine Familie sein, dass immer ein Mann, eine Frau und die Kinder. So, ne? Und das kann ja heutzutage, eigentlich ist ja alles möglich, sich selber so zu bauen, wie man will. Und ich glaube, man muss echt einfach nur immer jeden Tag wieder sich kalibrieren, sich analysieren und gucken, so, was will ich wirklich mit meinem Leben und sind diese Sachen, die ich denke, dass ich sie will, wirklich Sachen, die ich von mir tief drin will oder sind es eben irgendwelche Gesellschaftsnormen, und da, damit kämpfe ich eben die ganze Zeit, einfach zu gucken. Weil ich weiß schon, ich bin sehr individuell, aber weiß natürlich auch trotzdem so, teilweise feiere ich es, teilweise denke ich auch, oh Mann, ist vielleicht auch echt leichter, wenn man mehr so wie die da draußen alle ist. So. Ja. Aber die denken das ja auch, jeder von uns ist ja irgendwie, weißt du, hat so seine Seiten, die so konform sind und seine non-konformen Seiten. Es ist ja auch ein ganz schmaler Grad zwischen Selbstkritik und Selbstzweifel. Hm. Was machst du denn, wenn die Selbstzweifel zu laut werden? Hast du da eine Strategie? Ich glaube, mein Hauptding ist so, dass ich so viel mache einfach immer. Also, dass ich so viel kreativen Output habe. Also, weil mein Hauptzweifel quasi karrieremäßig ist ja immer einfach, wenn man, ist ja dieses, okay, erstmal am Anfang schafft man es und dann muss man es ja immer nur halten, wenn man es geschafft hat. Ne? So irgendwie ist gut, ja. So, ne? Also, nur, genau, man muss ja. es dann halten. Und das ist natürlich diesen Zweifel oder diese Ängste, die ich früher noch mehr hatte, sozusagen kompensiere ich oder kann ich damit so ein bisschen runterkühlen, dass ich einfach so viel mache die ganze Zeit, dass ich für mich immer einen Schritt voraus bin sozusagen. Ich habe immer mindestens ein, zwei Alben mehr, als ich jetzt rausbringen müsste. Oder weißt du, also ich bin, habe immer mehr Content, als eigentlich ich brauche. Und dadurch ist das schon mal gut. Und das auf der menschlichen Seite ist es auf jeden Fall ein bisschen schwerer, glaube ich. Also da ist es so... Ja, das ist, man muss einfach dann echt so viel mit sich selbst ins Gericht gehen. So. Und ich komme da auch nicht immer zu so einem guten, eindeutigen Schluss. Aber ich glaube an sich. Ja, einfach echt immer dieses, dieses jeden Tag alles totdenken ist eben meine, meine Methode. So. Also ich, ich denke wirklich viel, viel zu viel über Sachen nach, auf jeden Fall. Man kann aber auch in gegebenen Zeiten gut verdrängen. Ich finde, das ist auch wichtig. Also ich kann auch wirklich mich super gut ablenken. So. Und und dann vielleicht geht das Denken, also ich merke es dann an meiner Musik so, zum Beispiel, ich wach auf, irgendwas beschäftigt mich krass, was eigentlich eher aus meinem Privatleben kommt, irgendein Beziehungsding oder so, und dann kann ich mich zwar super gut ablenken, aber der Song, der dann entsteht, wird wahrscheinlich trotzdem irgendwie thematisch, weißt du, irgendwas von dem beinhalten ja. so. und dann so ein bisschen therapeutisch mich da so von außen auf das Thema raufgucken lassen oder sowas. Also ich glaube, das ist so meine Art, dass ich irgendwie meine Musik wirklich super viel als Therapie nehme, weil ich mir irgendwann auch gesagt habe so, ich zensiere mich nicht selbst im kreativen Prozess, sondern ich versuche danach den zu filtern. Weißt du? Eine Zeit lang, Ich bin auch so ein bisschen sozialisiert worden mit Leuten, die immer gerne Ideen schlecht reden und so im Entstehungsprozess schon. Ja, so einen Song gibt es ja schon, aber den Song könnten die und die Leute scheiße finden. Und eine Zeit lang habe ich das eben selber für mich gelten lassen. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, so, nee, aber ich kann ja selber entscheiden, was ich rausbringe. Weißt du? Solange es alles hier auf meinem Computer, egal was ich aufnehme oder was für ein Bild ich mal, ich muss ja nicht alles immer mit der Welt teilen. Und das ist eben für mich gut, dass ich wirklich so eigentlich jeden Moment immer rauslassen kann und mir dann aussuche, okay, ist mir der Moment jetzt wert, mit allen zu teilen? Ist es qualitativ gut genug? Oder ist es vielleicht auch. Also, so ein zu intim Ding zum Beispiel hatte ich fast noch nie. Ich habe nie gerne über richtig aktuelle Beziehungssachen geredet, aber jetzt diese ganzen Sachen mit Familienthemen und so haben mir nie äh, das Gefühl gegeben, dass ich mich angreifbarer mache, sondern eigentlich eher immer das Gefühl so. Dass je mehr man von sich preisgibt, desto weniger können Leute, weißt du, irgendwie. Das wäre so die Maßen ne? und, ja. und, und irgendwelche. Also, genau, weil viele Leute, gerade bei dem Album, wo ich angefangen habe, so super persönlich zu werden mit Superheld und Song über meine Oma und meinen toten Vater mhm. und den ganzen Kram, da war wirklich jeder Journalist so auf, ähm, machst du dich nicht super angreifbar? Und ich kann mir jetzt gar nicht vorstellen, so viel von sich persönlich preiszugeben. Ich weiß ja, was sollen Leute denn sagen? so deine... Tote Oma ist doof oder, oder ein toter Vater, weißt du, was soll, also wo ist denn da die Angriffsfläche eigentlich? Das ist das erste Ding nach all den Jahren, was mich mit den Menschen auf eine Wellenlänge gebracht hat, weil vorher meine Art von Selbstdarstellung einfach immer war, ich bin der allerkrasseste Rapper und ihr seid alle nicht so geil wie ich und das haben ja schon viele Leute gefeiert, aber es war natürlich super von oben herab und dann auf einmal, weißt du, stellt man sich auf das gleiche Level mit den Leuten und ist einfach so, ey, aber klar, ich habe auch einen Vater und ich habe auch eine Oma und ich habe auch einen Sohn. Und auf den Themen sind wir eben alle gleich irgendwie am Ende. Also Auf den Themen können wir, sind die Schwingungen, glaube ich, eher so, auf, so wie auf Augenhöhe, auf Herzhöhe sozusagen, dass, dass die Leute das so fühlen. Und deshalb ja, ist es für mich einfach schön, diese Möglichkeit zu haben, eh alles rauszulassen. Also ich wüsste gar nicht, wie ich in irgendeinem anderen Beruf, also dann hätte ich vielleicht auch nicht diese ganzen emotionalen Turmoil, wer weiß es. Ich weiß es nicht. Ja, ich hatte bei dir immer den Eindruck, dass ähm, du dir sehr wohl darüber bewusst ist, dass dein Leben nicht perfekt ist, dass du Probleme hast persönlich oder in deinem Umfeld, aber dass du all diese Umstände dazu nutzt, äh, kreativ zu sein. Hm. Ja. Also du hast offenbar den richtigen Kanal, das richtige Ventil dafür gefunden. Ja, das ist echt doch für mich so extrem krass denn zu sehen, wenn Leute nicht äh, sowas haben. Also ich wünschte das so, so jedem auf jeden Fall. Und es äh, ist auch so eine glückliche Verknüpfung von Zufällen auf jeden Fall. Ich glaube, in der siebten Klasse bin ich ja aus der Schule geflogen zum Halbjahr. Und ähm, da, da wir so ein paar Verwandte oder Bekannte in England hatten, bin ich dann ja so ein halbes Jahr, dann dieses halbe Jahr, was ich skippen musste, weil ich dann eh die siebte Klasse danach wiederholen musste, ähm, habe ich dann in England verbracht und hatte eben als so ein bisschen Trouble der mit so einem selbst auferlegten, ich bin so nicht richtig Bad Boy, ich war nie so ein Agrotyp oder so, ich war schon so der, weißt du, der Typ immer mit den lauten Sprüchen in der Klasse und der immer gut Autoritäten hinterfragen konnte oder auch immer gut irgendwie Doppeldeutigkeiten oder Widersprüche erkennen konnte, wenn der Lehrer irgendwas gesagt hat. Und so, aber gestern haben sie das und das gesagt und ich war immer schon so ein bisschen zu smart auch für die und habe mich dann mit der Rolle relativ früh schon so abgefunden und hatte nichts anderes, was mich mit Leidenschaft erfüllt hat. Und dann war ich eben so einfach nur mit so dämlichen Aktionen einfach echt das geschaffte Mitte der siebten aus der Schule zu fliegen. Und dann zum Glück irgendwie durch diese Verknüpfung von Umständen dann auf so einem Minidorf in, in England, Cornwall, gelandet. Und in diesem halben Jahr super viel Zugang irgendwie zu mir selbst gefunden und zu, ich habe das erste Mal richtig bewusst gelesen, also so freiwillig gelesen. Und das war ein Herr, -Herr der Ringe Bücher damals, so mich richtig in diese Fantasiewelt krass reingeflasht. Habe irgendwie das erste Mal angefangen zu zeichnen, so ein bisschen Sachen, die ich vorher schon gesehen hatte, so Graffiti und Character, aber die ich nie gemacht hatte. Aber irgendwie hatte ich auf einmal die Zeit, habe so rumgezeichnet, habe dadurch, dass ich besser Englisch jeden Tag verstehen konnte, auf einmal die Rap-Musik, die ich schon seit ein, zwei Jahren gehört habe, hat ganz anders zu mir gesprochen auf einmal natürlich, so wie ich Public Enemy und du kennst ja die guten Zeiten, weißt du, da war so viel Message drin und so viel... So viel Energie, irgendwie die Welt zu ändern. So. Und das hat mich dann alles so krass geprägt. Und hätte ich das nicht gehabt, wüsste ich eben auch nicht. Weißt du? Also viele, gerade diese eine Freundesclique, mit der ich da eben damals gehangen habe, wo ich erzählt habe, mit 14, weißt du, die dann echt mit 13 angefangen haben zu kiffen, dann mit 14 angefangen mit Pillen und Koks und was weiß ich. So. Einer von denen hat sich dann mit Mitte 20 auch umgebracht und der andere ist arbeitslos, Hartz IV. Und so das hätte eben alles das eben sein können, weißt du? Und ich glaube, so, das ist eben super. Schön, wenn man so zurückgucken kann und denken so, wow, da wurde eine Weiche einfach richtig gestellt, sodass man in so einem jungen Alter Zeit hatte, sich auf sich selbst zu fokussieren, weil gerade auch in den ganzen Schulworkshops, die ich gemacht habe und das ist eben echt krass zu sehen, so heute noch viel krasser, ne, in was für einem psychologischen Stress eigentlich diese Kids die ganze Zeit leben ne? und, äh, und eigentlich wäre es wirklich fast äh, Pflicht, also wenn man das Schulsystem mal reformieren würde, dann müsste man eigentlich auch direkt dafür Geld haben, dass Kinder einfach genau in dem Alter mal irgendwie wirklich weg können, weißt du? Und dass es nicht davon abhängig ist, ob sich die Eltern das leisten können, weil, ja. weil diese, diese Horizonterweiterung, gerade in dem Alter, wo du das erste Mal so deinen Charakter definiert hast, weißt du, oder definiert wurdest, du bist der Täter, du bist das Opfer, du bist der Klassenclown, du bist der Loser, du, weißt du? Jeder hat da sein Stigma schon so, genau in dieser siebte, achte Klasse-Phase. Und das hat mir echt so richtig krass den Arsch gerettet, weil danach kam ich zurück und, und hatte einfach meine Leidenschaften und konnte die dann einfach ja, alle verfolgen und ausarbeiten. Und hatte aber auch immer eine Sache, die, auch nicht, die man auch braucht, ne? also diese Selbstreflexion einmal und auch Sprache. Ne? Also ich hatte immer dieses Ding, dass ich mich gut ausdrücken konnte, meine, meine, Gedanken, Fall, ja. Ja, meine Gedanken gut auf den Punkt bringen konnte. Und das hat mir natürlich nicht nur beim Schreiben von Texten geholfen. Sondern auch in allen anderen Situationen, ne? in Business-Meetings und so. Ich kann einfach überall in jeder Situation, Sprache ist einfach so, so was Magisches. Ne? So, wenn man einfach weiß, so, dass man mit seiner Persönlichkeit und Sprache zusammen, du kannst in den Raum kommen und einfach die Situation so nutzen, wie du willst. Weißt du? Wenn du willst, dass die Leute lachen, dann bringst du sie zum Lachen. Wenn du willst, dass sie krass tief irgendwas zuhören, so, dann kannst du das machen. Und ich glaube, diese Kombination aus allem hat auf jeden Fall jetzt so die Basis geschaffen für das, was ich jetzt so gerade habe. So. Damit hast du vielen Leuten was gegeben und äh, das zieht sich ja auch so durch dein gesamtes Schaffen, dass du versuchst, Dinge weiterzugeben, mhm. wo du selbst vielleicht mehr Glück hattest als andere oder dir das auch hart erarbeiten musstest. Und du hast äh, 2013 auch einen Verein gegründet, äh, Deluxe Kids. Ähm, was macht der Verein? Ähm, unsere, also ich glaube ja, jeder hat immer seinen Ansatz, der Welt zu helfen. Und mein Ansatz, der für mich einfach funktioniert hat, ist so, ich war jung und planlos und leidenschaftslos, habe Hip-Hop entdeckt und jetzt bin ich Superstar. Also dementsprechend ist, so, ist das, glaube ich, immer mein Ansatz gewesen. Also wir vermitteln die Hip-Hop-Disziplin in erster Linie so und haben da schaffende Gemeinde, wo einfach junge Leute sich kennenlernen können, haben das angefangen in Schulen damals zu machen und haben jetzt aber auch einen Ort in Hamburg, wo regelmäßig einfach eigene Workshops stattfinden. Und ich bin sogar gerade dran, das zu realisieren, dass wir vielleicht ein richtig eigenes Jugendhaus in den nächsten Jahren in Hamburg kriegen okay. und also, äh, aber eigentlich geht es wirklich darum, jungen Leute irgendwie Zugang, den Zugang zu geben zu diesen Hip-Hop-Werten und ich habe eben so viele Freunde von mir, die sind Breakdancer, die sind Graffiti-Maler, die sind Rapper, die sind DJs, Produzenten und wir haben, so viele von uns haben eben dieses Ding, dass wir es von Älteren gelernt haben und auch super gerne das weitergeben und dadurch, dass wir dann diese Orte haben, wo diese Workshops entstehen, gibt es natürlich auch wieder krasse Netzwerke mhm. von den jungen Leuten, wo die sich über die Stadtteile oder über Generationen hinaus kennenlernen können und in ihren Interessensbereichen einfach selber Gruppen und Freundschaften formen können und so. Ja. Was ist denn so für dich das Wichtigste, dass man fürs Leben lernen sollte? Hm. Im Leben. Also ich hatte der Sinn des Lebens jetzt einfach mal kurz auf den Punkt gebracht. oder? Krass, das ist schwer. Also sich selber kennenlernen, würde ich sagen, so, weil das ist die Ausgangsbasis für alles irgendwie. Und einfach ja, jeden Tag seine eigenen Werte irgendwie kalibrieren. Und wenn du jetzt unserer Freunde fürs Leben Community ein Statement mitgeben müsstest, wie sie ihre persönlichen, ihre Lebenskrisen meistern, wie könnten sie es angehen? Also ich glaube ehrlich gesagt, aus eigener Erfahrung, dass dieses Emotionen rauslassen und sich selber verstehen super gut funktioniert, einfach wenn man es mit Worten in irgendeiner Form macht. Also ich glaube Leuten, die jetzt nicht selber Künstler sind, würde ich trotzdem echt äh, raten irgendwie sowas wie Tagebuch zu führen oder ihre Emotionen einfach sichtbar in irgendeiner Form zu hinterlassen und wenn es ihnen leichter fällt können sie auch Insta-Stories machen die sie speichern oder so aber ich glaube das ist wirklich so ein, so ein Teil der mir voll hilft also erstmal rauslassen ist immer gut denn es ist raus auch wenn das Grundthema noch drin ist aber irgendwas davon ist raus und die Möglichkeit daraufhin zurückzugehen und, und weiter zu machen also es wäre jetzt so ein praktisch anwendbarer Tipp so ähm, das ist auch so eine Technik, die, glaube ich, viele Leute machen. Also einfach die Tage auch, so den Tag bewusst leben, so, vor, morgens aufstehen, überlegen, was, was will man alles an dem Tag machen und abends irgendwie auch wieder ein Resümee ziehen, ob man es geschafft hat. Und das vielleicht noch, selbst wenn es nur ein paar Worte sind, das so niederschreiben. Ich glaube, das hilft auf jeden Fall. Und ansonsten ist äh, für mich ist super interessant, also ich bin jetzt nicht so ein überkrasser Bücherwurm. Ich lese ab und zu super gerne ein Buch so, und das, ich glaube, Bildung ist gerade bei diesem ganzen Selbsthilfe, Selbstfindung oder bei jedem Thema einfach immer, ist Bildung das Wichtigste. Also das heißt, wenn du jetzt nicht krass viele Leute im Umfeld hast, mit denen du dich darüber austauschen kannst, versuch Bücher zu lesen. Wenn du nicht so ein Büchertyp bist, der durchgehend sich darauf konzentrieren kann. Heute gibt es mega viele Podcasts über diese ganzen Themen so, oder eben Serien auch, also audiovisuell oder auch nur wenn man beim Autofahren ist als Podcast. Also such mir genau die Plattform, wo auch so Gespräche richtig entstehen, nicht jetzt irgendwelche komischen Talkshow-Interviews, sondern es gibt heutzutage mega viele Plattformen, wo man einfach interessante, gebildete oder einfach durchs durchs Leben belehrte Menschen. Ähm, reden hören kann. so Und das hilft mir super viel, einfach anderen Leuten zuzuhören und dann wieder zu denken, ah, krass, er hat das so, ge so gehandhabt, diese Situation in seinem Leben. Wie habe ich das damals gemacht oder wie würde ich es machen? Oder wie? Das inspiriert mich super viel, einfach schlauen Leuten zuzuhören beim Reden. So. Also ich höre mir auch selber gerne super viel zu. Ich glaube, die Leute da draußen hören dir jetzt auch ja. gerne zu. Das hoffe ich sehr. Das ist äh, ein fantastisches Schlusswort, weil wir haben ja auch nach diesem Teil noch ein Zweiten, dritten und vierten Teil. Uh. Und da seid ihr gerne eingeladen, den jetzt auch einfach hier weiter durchrattern zu lassen. Ne? In diesem Sinne sagen wir jetzt mal bis gleich und erstmal vielen Dank bis hierhin. Ja.